So Leute, damit hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Breakfast! Heute beginnen wir mal mit dem Deathmatch! Wie immer <lacht> mit den üblich Verdächtigen, dem Juli, dem Leon, dem Erik, dem Primi, Tomate. Hallo! Ai, ai, ai! Hab ich schon vergessen? Oh, Juli ist yeah. schon demoliert! Good. Ja, ich bin ja noch nicht bereit! Boah, Frems! Hallo Frems, du auch? <lacht> weißt du, die Autos entscheiden sich direkt erstmal kreisen zu fahren. Hallo Frems. Das hat auch er getan. Danke, Fremi. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, oh ja, Nein! Wir warten jetzt, oh, oh ja, oh nein, Um einen Millimeter einen Kill verpasst. Nee, okay. als wenn der immer noch lebt! Mein Kill! Nein! Schon wieder um Millimeter! Das gibt's doch nicht! Hallo Erik! Danke, du Mann! Nein! jetzt. Hi, Leon! Ach, Respawn! Lol! Okay, ja. easy! Was? Wannst du gerade respawnen? Oh. Eieieiei war das knapp. Das ist jetzt so eine Runde wo es einfach nur drum geht Hunte zusammen. Ja, ja ich, ich, ich konzentriere mich gerade drauf und weg zu rennen von allen und Kreis zu fahren. Warum, warum rase ich immer einen Millimeter an den Kills vorbei? Das gibt's doch nicht. Aber ich hab grad also, Hilfe. Ja ich hab Prämie auch schon mal seitlich genommen. Ja, ich hab ihn von vorne genommen. Da kommt ein Schuh hinter mir hergerüftet, das macht mir Angst. Mama. Ne, ist doch ein Schiff. Hi, Franz. Kann ich mal kurz jemanden demolieren? Ich kann nicht mehr fahren. Ich bin in der Mitte. Ja, ich weiß, ich versuch's doch schon. Ich weiß auch, es geht jetzt einfach. Oh. Ne, ich fahr wieder raus. Demoliert mich nicht! Okay. Nein! Moment, ich muss dich erstmal finden! Ich bin demoliert! Ich lieg hier, Ach, ja. ich bin da drüben! Ich dachte, er bleibt Ich hey, du hab bist noch schon. 6 HP! Nico 1 wow. HP! Ja, schade! Was. Wow! <lacht> Mann! Ich krieg <lacht> aber echt die Kills nicht heute! Hier. Ist Nico kaputt gegangen, aber Juli nicht, Jobbi! Nee. nee! Ich bin von oh, 6 HP auf 1 HP! Ja, ja, und, und dann, dann kommt er hinter mir und kommt Juri tot, ey. <lacht> was kann er da eigentlich? Na, ja, nix eigentlich. Ich wollte jetzt gerade auf Erik gehen, da hast Erik gerade gerettet. Ja, bitte sehr. Rémy? Hey, ja, oh, natürlich, das, das ist ein Auto ja, 50 so mal so stärker so als so. ich, oder was? Yes! Ah, ich habe die halt demoliert. Und bin jetzt selber, das war Mann, ein Bus wie. 20 Tonnen, Auto wiegt 2 Tonnen. Da, Auto low, Auto low, Auto ja. low. <lacht> das Auto berührt mich nicht, fliegt um, ist klar. Ach, Der Crew sollte nochmal einen Musikunterricht besuchen. Mhm. Ach, Wieso? Das Ding ah. hat mich berührt. Berührt und ich bin umgefallen. Ja, weißt du, nicht. Also, ja, die Berührung so. Ja, <lacht> ich... Juli wird kalt, bist du getargetet, weißt du? Boah Leon, wo bist du wieder? Weg! Aufbrems! Was, Ren, sonst bist du nur ein Kill auf deinem Dach. Alter, nein! Mann! Dieser Huren-Fick-Scheiß-Drecks-Konkurator! Wie <lacht> gut, dass ich mit Tastatur fahre. Also noch Geil! Ich möchte festhalten, ich bin 5 ne? Was, obwohl ich eigentlich hauptsächlich nichts mache. Was willst, du festhalten? Was willst du festhalten? Bei mir ist das es... Spiel abgespürt. <lacht> GG. du nimmst schon auf, oder? Ja. Der ja, ja, hört auch auf. Stimmt, der war ja. Auch. Boah, ey, also. Ich... Auto, auto, auto, auto, boost, boost, boost, Ja, so. Auto, Auto, Auto, Auto, Auto, Bus. No, no, no, no, no, no, no, Einer. Nö. So ich werde nicht auf zwei ah. Arten. Ha. Hab bisschen was mit aber gegen Hallo. Also also Och Leute, schmeißt doch mich nicht immer um, Mann. Au, mein Hey Wo ist Juli? Es war Feuer, Erik. Was ist denn das jetzt? schon wieder dahin. für Superheld? Meist mich doch nicht, mal Oh Mann. Ja, gegeben. Alter, das sind so viele ja. mit Low Life. Das sind so viele mit Low Life. Richtig ah. geil! Ja, ja, ja, gib mir's. Ja, gib's mir. Yes. Hallo, Request? Kommst du auch, Nummer? Der Typ da, ich bin Oh, Erik! Na Juli. Kannst du bitte auch mal anderen Schirm... Alter, Rackfest, nicht dein Ernst. Noch, du kommst doch jetzt nicht ernsthaft auf die Idee, auf dem falschen Schirm zu starten. Auf dem falschen Schirm! Dreckspiele, ey. Warum spielen wir das eigentlich? Friends! Ja, das ist mein. Alter Leute, man jetzt. Erik! <lacht> LOL! Uh, Auto, Auto, Auto, Auto, Auto, Batman! <lacht> okay, Also ich glaube Autos, wenn die echt besser dran als schon Kann das sein? Erik! Danke. Hi Juli. Was ist das denn jetzt für ein Müll? Was soll das? warum startet hier? Warum startet das Spiel jetzt auf dem anderen Schirm? Du kannst den Einstellungen einstellen. Nein! Doch. Nein! <lacht> <lacht> du Schwein. Komm mal, gehen aus dem Weg und schon wieder. Jo. klar. Null, ich bin Dritter? Ich bin Dritter? Ich bin fünf. boah wow, Jubi. Oh, Ey, ich hab, ich hab zwei Minuten danach angefangen. Ja. Siehst ja, du mal wie stark wir waren. Ich bin knapp ja. drei Minuten im Kreis gefahren. Ich hab's besser gemacht. Also ich kann hier keinen Monitor auswählen. Ich kann nur sagen, Vollbild mir. Ich bin oder... so scheiße, Mann! Das ist nichts Neues. Ah, ich bin neunter. Das ist auch ein neuer Superheld, Nico. Ja. glaube ich so. Wow! <lacht> du kannst dich selber rausbauen! Wow! <lacht> <lacht> oh, Nico, ähm, das wird schlecht ausgehen. Weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier, weg hier! Oh, der El Capitan hat sein mit seinen ich habe zu kurz war und kurz reposiert. Oh, nein. Okay. Alter, hey, der El Capitano, der cheatet so. Mit seinem Auto. hat den nie Alter wow. <lacht> Aliko, Minus minus. aliko. ich hab Sorry, Nico. Auf, ich, hab, ich hab auf einen Schlag. Eric, ich habe auf einen Schlag 87 kp verloren gehabt. Das ist ein Aua gefahren. Hallo, hallo, hallo, hallo Ich würde hier gerne noch fahren. Jetzt. <lacht> alles ich auf bin. Juli. Halt die geht's geht nicht? Hey Leon. Weg mit dir Leon. Okay, tschüss. Hm. Äh, was? Oh, ah, das so kommt alles hier. auf. Hallo, hallo, hallo, hallo, hallo, hallo. So, demoliert. Alter, Freddy, was hast du? Buggziller. Wo hast, wo hast du das her? Der ist verbuggt. Was für ja, ein halt Keine Ahnung. Ich glaube ich habe mir letztens ein paar DLCs gekauft. Äh, ja du! Boah ich glaube ich habe mir oh! auch DLCs gekauft. Ich <lacht> Ich oh. glaube ich habe mir DLCs gekauft. Ja. Au. Angebot. Oh hi Nico. Hi. Das wäre tatsächlich eine gute Idee gewesen. <lacht> oh. <lacht> oh. Ah, ja, ich ja, ja, das die Sicht, die war. Hammer. Ah, Alter. Wie, wie, wie? Äh, ich hab... Ich habe den Lkw, oh. Lkw, Lkw, Lkw. Ich habe ein im Auto. kann es noch, kannst du das noch reparieren oder? Bin ich? Bin <lacht> <lacht> hey, ich ah. <lacht> Oder das denn? <lacht> Alter, hier oben sind so viele mit nur ganz wenig Leben. Ja. ja. Nein, Du! Ja, war Gott! <lacht> Erik hat sich selber demoliert. Ja, richtig. Krieg mal dafür auf, Punkt, <lacht> Keine Ahnung. Ja! Überleben. <lacht> oh, was ist da denn jetzt los? Alter, ich fliege! Alter! <lacht> Respawn. Boah, ähm. doch nicht mein Ernst! Ich Ach. drück einen Bus in die Le... Alter! GsG9 ist schon beigetreten, die Grenzschutzgruppe 9. Oh, Leon, danke. danke. Wirklich, ich bin demoliert. Boah, tu Leute Leute aus dem Weg! <lacht> <lacht> Mann! Oh. Ups, jetzt yes, ist er wieder demoliert. Ah. Erik! Wir werden aber echt alle Kills immer weggenommen hier. Ich ich das Ich habe gerade den Bus mir als Hilfe genommen. Wir demolieren uns meins. Da ist Danny, hallo. du bist der Papel. Wir haben uns wir haben uns gegenseitig demoliert. Sehr gut. Wir werden. Punkte verschoben, ey. Oh, Punkte verschoben. Oh! Nein! Mein Kill. Wow. Ich habe den wieder mit einem Häuf überge übrig. Juli! Hallo! Hi. das war spektakulär wenig. Ja. Au, au, au, au, au, au, au, au. Oh, oh, oh. Okay. Tomate. Hallo, was macht die Kamera? Au. Ja. Hey, ich hab einen Kratzer am Heck, glaube ich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 wo ist sind? Ich bin wieder full live. Oh. Ja, Tomate aus dem Weg, du! Hallo Erik! Erik! voll. Nein! Wow. Kriegt man jetzt hier echt mehr Schaden? Kommt mir nicht so vor. Natürlich, nee, ne? viel mehr Schaden. Aus, wett, bad, Wet, Wet, wett, Kann. Blöder LKW. Danke, Tomate. Bitte! Oh, oh. Hallo Juni! <racht> das Gute ist, ihr könnt euch jetzt schon auf den Scrap Shell mit dabei warten. Ja! Warum? Ja, Juli! Juni, um den Sack! Au! Du bist im Kopf! Ja, Danny Nico Da Mimi Nein hm. Danke Nico Halte mal da. Mann <lacht> ja, danke. danke für die Folge! Ey okay. die Runde ist echt gut hier. Nein, die ist Scheiße. Nein. Ja, ja so also was von Scheiße, ey. Die ist saugut gut. Halt mal da. Problem mit diesem mit meinem Fahrzeug ist das es nicht sehr gut gepanzert ist. Das wohl in meinem Fall ist, ich habe absolut keine Kontrolle, wobei oh, ich einmal gecrashed werde. Ich bin mit beidem Abstand, glaube ich, Erster. Erst? Ich bin nächster. Echt? Wie viele? Viel, äh... 15! Ey, wie viele Punkte? 5000! Ja, 1300! Warum treffe ich no. immer die Leichen nur? Mann! Oh! Komm, komm, komm, komm, komm, komm! Natürlich, komm, komm, es ist komm komm, komm, wieder mit Killt komm, komm, komm, komm, nicht doch ihr Homo-Fürsten! Gerne. Ja, ja Homo gut, Ich mach alle so halb down, aber nie ganz. ist doch Ja, Nico, du hast ja auch das falsche Auto. Die Map ist scheiße. Die Map ist mega. Ja. Mega scheiße. Schon wieder! <lacht> Schon wieder hoch 2! <lacht> der ist low, der ist low, der ist low, der ist low, der war nicht low. Der ist slow. Oh, nein, Leute, der ist auch low. Hallo, hallo, hallo, hallo. Na endlich! Ein demoniert. Mein Herren! Hast du... Ich hab's zwei Demolier. Jetzt... Ja. Moment, Moment, Moment, du hast jetzt deinen ersten. Nee, das ist der zweite, aber. Mein ja, ich, Gott! Ich, ich hab auch meinen zweiten jetzt. Ich, hier hab, ich Jahr. hab so viele runtergemacht, aber nicht einen demoliert. Ah, ah, Punkt. ah, ah, ah, ah, ah. Jetzt hab ich wirklich. Den das war eine saugute Runde, war das. Das, das war eine saugute Runde. Zwölfter. Also 16. Ich hab aber mindestens jo, zwei 16, gecrashed 16, und hab, 16 hab ich. Der Ajoli, äh, ja, gell, man wow. merkt überhaupt nicht, dass es da mehr Schaden gibt. Boah. Aber Leute, das war's für diese Folge Wreckfest. Schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Bis dahin. Tschüss. Ciao. Tschüss.